Miteinander. ja wir haben schon den ersten ausfall gestern wo ich über die offroad piste wahrscheinlich mit dem ganzen gepäck geradelt bin äh, hat sich dieses nette dieses nette gerät hier verabschiedet das dazu zuständig ist die koffer gerade zu halten ja da fahren wir jetzt einfach mal weiter das hat jetzt die letzten 130 km plus noch mal gestern 200 km gehalten, dann gehe ich mal stark davon aus, dass wir das auch jetzt noch hinkriegen. Naja, dann bis bald.